Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es ein Pro und Contra zur Impfpflicht gegen das Coronavirus. Nach den verschiedenen Argumenten gibt es dann auch noch einen Überblick, wann die Impfpflicht kommen könnte und wie das Verfahren im Bundestag abläuft. Für eine Impfpflicht spricht in erster Linie der gesundheitliche Aspekt. Die Corona-Maßnahmen sollen ja hauptsächlich dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Soll das heißen, jeder, der eine Behandlung auf einer Intensivstation benötigt, kann diese auch erhalten. Gibt es zu so viele Krankenhauseinweisungen, müssen die Krankenhäuser sich irgendwann entscheiden, wen sie aufnehmen und wen nicht. Der Begriff der Triage wird euch sicher schon einmal untergekommen sein. Wir sind bisher noch nicht in diese Situation gekommen, dass viele Leute eine nötige Behandlung für Corona nicht erhalten können, was den Maßnahmen gegen die Ausbreitung zu verdanken war. Eine Impfpflicht würde die Chance auf eine Überlastung des Gesundheitssystems wesentlich unwahrscheinlicher machen und im Umkehrschluss die Krankenhäuser entlasten, angenommen die Impfzahlen steigen entsprechend. Das würde auch den Pflegekräften helfen, von denen unser Gesundheitssystem. System in großen Teilen abhängig ist. Die haben davon außer Burnouts und schlechten Löhnen nicht wirklich etwas. Aber das ist ein anderes Thema. Je mehr Leute im Krankenhaus behandelt werden, desto mehr Stress haben PflegerInnen. Viele haben diese Belastungssituation im Dauerstress nicht mehr ausgehalten und haben gekündigt. In gewisser Weise könnte eine Impfpflicht auch beim Pflegenotstand helfen, wobei hier eher auf bessere Bezahlung und ähnliche Maßnahmen gesetzt werden sollte. Letztlich kann man sagen, hat eine genügend hohe Impfquote, die durch eine Impfpflicht erreicht werden kann, das Potenzial, Corona auf eine, in Anführungsstrichen, normale Krankheit, wie beispielsweise die Grippe zu minimieren, die saisonal auftritt und nicht mehr für monatelange Lockdowns sorgt. Und auch ein Blick in andere Länder bestätigt das. Analysiert man die relativen Zahlen, kommt man immer zum Ergebnis, dass die Impfung das Risiko für schwere Verläufe und an Corona zu sterben stark senkt. Zudem zeigen die Zahlen, dass Geimpfte das Virus an wesentlich weniger Leute weitergeben. Das variiert je nach vorherrschendem Impfstoff und der prominentesten Mutation, aber das grobe Endergebnis ist immer dasselbe. Ein weiterer Punkt für die Impfpflicht ist die Solidarität. Besonders alte Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen haben eine ernsthafte Gefahr, am Virus zu sterben. Und hier hilft die Impfung, die Menschen zu schützen und in letzter Konsequenz auch Leben zu retten. Das RKI schätzt ca. 40.000 Menschenleben, die durch die Corona-Impfkampagne geschützt wurden. Nicht reingezählt sind die ganzen Corona-Verläufe, die asymptomatisch waren, wegen der Impfung und bei fehlender Impfung zum Tod hätten führen können. Demgegenüber stehen 48 Menschen, die durch die Impfung gestorben sind, wie das Paul Ehrlich-Institut angibt, das in Deutschland für die Qualität und Sicherheit von Medikamenten, Impfstoffen und Ähnlichem zuständig ist. Aber auch gegen eine allgemeine Impfpflicht sprechen zahlreiche Argumente. Das erste Argument bezieht sich direkt auf das Grundgesetz, in dem es heißt, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person ist unverletzlich. Die Kritiker interpretieren diesen Artikel 2 Absatz 2 so, dass jeder selbst entscheiden dürfen soll, ob er sich impfen lässt oder nicht und werfen der Impfpflicht also nichts Geringeres vor, als verfassungswidrig zu sein. Sie beziehen sich darauf, dass die Impfung ja, wenn auch selten, sogenannte Impfkomplikationen hervorruft. Man erinnere sich an die Fälle der Sinusvenenthrombose letztes Jahr. Das größte Argument gegen die Impfpflicht ist also, dass der persönlichen Freiheit und, dass die erzwungene Impfung ein zu großer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte sei, eben weil das Ganze auch schiefgehen kann. Das Paul-Ehrlich-Institut hat 48 Tote im Zusammenhang mit den Impfstoffen registriert. Als nächstes ein Grund, dessen Ursprung im medizinischen liegt. Es geht darum, dass die Impfungen ja nicht zu 100% gegen Corona schützen und nach den Daten des Robert-Koch-Instituts auch der Schutz gegen zum Beispiel Omikron schon nach wenigen Monaten nachlässt. Aktuell wird eine Boosterimpfung nach drei Monaten empfohlen, da man laut LKI nach 15 Wochen nicht mehr von einem ausreichenden Schutz durch die zwei Impfungen ausgehen könne. Auch das habe mit der Omikron-Variante zu tun. Um den Schutz dauerhaft aufrechtzuerhalten, müssten theoretisch also alle paar Monate Boosterimpfungen verabreicht werden. Das führt laut den Gegnern einerseits dazu, dass im Gegensatz zur Masernimpfung das Argument des solidarischen Gemeinschaftsschutzes nicht gelte. Außerdem sei so eine Endlosschleife an Impfungen weder machbar noch irgendjemandem zuzumuten, finden die Kritiker. Und damit sind wir auch schon beim dritten Argument, nämlich der Durchführbarkeit. So sagte zum Beispiel der Vorstand der Stiftung Patientenschutz Brüsch dass Deutschland nicht die Infrastruktur habe, um in relativ kurzen Intervallen 70 Millionen Menschen zu impfen. Er ergänzte, dass man ein nationales Impfregister bräuchte, sonst sei das ganze Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Kurz zur Erklärung, ein nationales Impfregister würde bedeuten, dass die Impfungen, die Ärzte und Impfzentren erheben, nicht mehr wie bisher an das LKI weitergeleitet würden, sondern auch an eine zentrale Speicherstelle auf, die dann zum Beispiel Ärzte und Krankenhäuser Zugriff hätten. Dem wiederum widersprechen auch einige, entweder weil es lange brauchen könnte, bis so ein Register einsatzfähig ist oder weil sie datenschutzrechtliche Gründe anführen. Es ist also kompliziert. Das vierte und letzte Argument gegen eine Impfpflicht ist das der Verhältnismäßigkeit. Die Impfpflichtgegner argumentieren, dass Corona für die meisten Menschen nicht gefährlich ist und eine Impfpflicht für große Teile der Bevölkerung deshalb die falsche Abwägung sei. Als Begründung fügen sie ein, dass die Sterberaten vor allem in der Altersgruppe ab 70 hoch sind. 85% der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegen in Deutschland in dieser Bevölkerungsschicht. Als Alternative werden deshalb Teilimpflichten gesehen, zum Beispiel für Menschen ab 50, wie es aktuell Italien einführt, oder nur für Menschen, die mit besonders gefährdeten Personen zu tun haben. Mit beiden Wegen könnte man das Gesundheitssystem entlasten, ohne eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, sagen deren Kritiker. Kein richtiges Gegenargument, aber trotzdem eine Schwierigkeit ist die Frage der Umsetzung. Wie zum Beispiel soll die Impfpflicht kontrolliert werden und wie sollen impfunwillige Menschen bestraft werden? Der FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dazu, er sei gegen ein nationales Impfregister, unter anderem auch, weil das Zeit kostet, die man jetzt nicht habe. Stattdessen will Buschmann auf eine stichprobenartige Kontrolle setzen. Menschen, die sich widersetzen, müssen laut ihm dann mit einem Bußgeld rechnen. Zurzeit kann man sagen, dass die Chance auf eine Einführung der allgemeinen Impfpflicht ziemlich hoch ist. Die Abgeordneten im Bundestag bereiten derzeit Anträge dazu vor, die dann zur Debatte und auch zur Abstimmung gebracht werden sollen. Wie schnell das allerdings geht, ist fraglich. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte Ende November zwar gesagt, dass bis März eine Impfpflicht eingeführt werden soll, doch dass dieser Zeitplan tatsächlich eingehalten wird, ist unwahrscheinlich. Zum einen liegt das daran, dass die Frage nach einer Impfpflicht viele Schwierigkeiten bereitet, wie wir gerade versucht haben aufzuzeigen. Dazu gehören neben ethischen Fragen auch juristische. Der andere Grund ist, dass die Entscheidung im Bundestag ohne Fraktionszwang abläuft und damit eine sogenannte Gewissensentscheidung ist. Normalerweise ist es so, dass sich die Regierungsfraktionen auf einen Gesetzesvorschlag einigen und die Abgeordneten dieser Parteien größtenteils alle dafür abstimmen, sodass ein Gesetzentwurf mit dieser Mehrheit angenommen wird. Das ist die sogenannte Fraktionsdisziplin. Und diese gilt jetzt nicht. Bei der Impfpflichtdebatte sind die Bundestagsabgeordneten nur ihrem Gewissen verpflichtet, wie es eigentlich immer der Fall sein sollte, so steht es nämlich im Grundgesetz Artikel 38 Absatz 1. Allerdings wird dieser Grundsatz meist durch die Fraktionsdisziplin übertroffen, die dann aber bei solch ethischen Fragen von den Parteien selbst aufgehoben wird. Andere Beispiele sind hier die Abstimmung zur Ehe für alle oder die Entscheidung zum Organspendeausschuss in der letzten Legislaturperiode. Besonders ist auch noch, dass die Bundesregierung keinen eigenen Gesetzentwurf einbringen möchte, wie es sonst der Fall ist. Gesundheitsminister Lauterbach betonte, er müsse da neutral bleiben, befürworte aber als Abgeordneter genauso wie Kanzler Scholz eine Einführung der allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren. Wegen der Zurückhaltung der Bundesregierung müssen sich jetzt im Bundestag erst einmal Abgeordnete finden, die sich einigen können und gemeinsam Anträge schreiben. Dabei beteiligen sich CDU und CSU offenbar noch nicht, da beide Parteien einen Regierungsentwurf fördern. Aktuell gibt es vielleicht auch deshalb nur einen fertigen Antrag und zwar aus der FDP-Fraktion. Dieser ist ironischerweise gegen eine Impfpflicht und wurde unter anderem von Wolfgang Kubicki mitgestaltet. Dieser ist Donnersachsen-Vizepräsident und stellvertretender FDP-Vorsitzender. Im Moment sollen auch noch weitere Anträge in Arbeit sein, zum Beispiel noch einmal aus der FDP, diesmal mit dem Vorschlag einer gestaffelten Impfpflicht. Die SPD gab dir bekannt, nach einer ersten sogenannten Orientierungsdebatte im Bundestag Eckpunkte für einen fraktionsübergreifenden Antrag vorlegen zu wollen. Diese Debatte soll Ende des Monats stattfinden. Und damit wären wir auch schon beim letzten Faktor der Zeit bzw. dem Zeitplan, denn dieser wurde nach hinten verschoben. Anstatt dem Ziel von Scholz bis spätestens Anfang März eine Impfpflicht eingeführt zu haben, gab SPD-Fraktionschef Mütze nicht nun bekannt, bis zum Ende des ersten Quartals eine Impfpflicht zu verabschieden. Er sagte dazu, wir werden das im März abgeschlossen haben, ganz klar. Die Bevölkerung spricht sich in Umfragen bisher größtenteils für eine Impfpflicht aus. Eine C-Way-Umfrage im Anfang Januar ergab, dass 64% der Menschen für eine Einführung sind. 31% waren dagegen. Die Zustimmung sinkt damit im Vergleich zum Dezember, wo sie noch bei 71% lag. Und damit kommen wir jetzt zur eigenen Meinung. Erstmal lasst euch auf jeden Fall impfen. Wenn es einen Weg aus dieser Pandemie gibt, dann diesen. Und grundsätzlich bin ich deshalb auch für eine Impfpflicht, auch wenn das ein vergleichsweise radikaler Schritt ist. Allerdings muss man auch sagen, dass unbedingt überlegt werden muss, wie man es einerseits schafft, das Ganze zu überprüfen, und ob vielleicht ein zentrales Impfregister sinnvoll sein kann. Andererseits muss man schauen, wie eine Bestrafung ausfällt. Dass was nicht mit einem Impfzwang enden darf, wo die Polizei eins zum Impfen abholt, sollte klar sein. Aber auch Geldstrafen sind nicht so gut, wie es vielleicht auf die Schnelle scheint. Wenn man jetzt also dem Vorschlag von Bundesjustizminister Buschmann folgen würde und ein Bußgeld von beispielsweise 100 Euro monatlich einführen würde, wären Menschen, die gerade in ihrer Zeitwille am Mittelmeer sitzen, natürlich wesentlich weniger betroffen als Menschen, die in Deutschland nicht wissen, wie sie ihre Familie ernähren sollen und kaum über die Runden kommen. Außerdem ist auch die Verhältnismäßigkeit in meinen Augen ein Thema, was Relevanz hat und beachtet werden muss. Insofern würde ich für eine gestaffelte Impfpflicht plädieren, die erst einmal für weitere Berufe gilt, wie zum Beispiel für Polizisten und Polizistinnen und in der Feuerwehr. Diese Pflicht soll dann später ab einer gewissen Altersgrenze gelten und wenn die Zahlen dann noch nicht die gewünschten Werte erreichen, kann man als dritter Stufe schließlich immer noch eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren einführen, damit dieser Pandemie ein Ende gesetzt werden kann. Bisher habe ich noch nicht gänzlich die Hoffnung verloren, dass sich die Menschen auch durch die hohen Infektionszahlen. Die ja fast an der 100.000er-Marke kratzen, freiwillig impfen. Sinnvoll wäre es. So wie ich meinen Kollegen kenne, wird diese eine radikalere Meinung vertreten, die wir euch jetzt aber selbst vorstellen. Ich habe eine klare Haltung. Ich bin dafür. Eine Impfpflicht zeigt einen klaren Weg aus der Pandemie raus. Sie minimiert den Effekt von Corona auf ein negligierbares Niveau. Der Preis dafür ist so minimal, dass er sich ohne Einschränkungen lohnt. Die Freiheitseinschränkung, die die Impfpflicht darstellt, fällt so oder so dadurch weg, dass die Maßnahmen wie das Schließen der Gastronomie oder anderen Geschäften nicht mehr notwendig sein wird. Ihre Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, schadet also auch der Wirtschaft. Daher finde ich, dass wir da keine Rücksicht nehmen sollten, keine Ausnahmen. Außer natürlich, die Leute können sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen. Das ist sowieso außer Frage, aber sonst sollte man da konsequent durchgreifen. Jeder lässt sich impfen und mindestens einmal pro Jahr boostern, wenn der Impfstoff vorhanden ist. Das Land leidet seit zwei Jahren unter dieser Pandemie und die Lösung ist da, aber manche Leute sehen es nicht ein und wollen diese Lösung nicht akzeptieren. Mein Verständnis bleibt aus, das sind einfach nur Egoisten, die zu viel Zeit auf Telegram verbracht haben. Und wegen solchen Menschen sollen wir diese Situation weiter ertragen, das kommt für mich nicht in Frage. In den meisten Fällen plädiere ich ja auch für die Entscheidung des Individuums, aber hier ist das Maß erreicht. Zu so viel erstmal zu einer Einführung der allgemeinen Impfpflicht. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und lasst uns auch ein Feedback zu unserem Video da. Falls ihr mehr darüber wissen wollt, wie die Situation im Sommer gewesen ist, als wir uns noch über Delta Sorgen gemacht haben, klickt gerne hier. Und ihr schaut euch dieses andere Video hier an, was YouTube extra für euch rausgesucht hat. Abonniert so oder so gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.